Willkommen bei LectureTube Upload. Um Videos in LectureTube hochzuladen, gehen Sie zu Ihrem to -Well kurs Falls das Menü auf der linken Seite ausgeblendet ist, blenden Sie dieses zuerst mit dem Menü-Icon wieder ein. Klicken Sie dann auf den Eintrag LectureTube. Sie werden somit zur Übersichtsseite Ihrer Videos weitergeleitet. Klicken Sie auf den Button Video hinzufügen und wählen Sie das Video aus, das Sie hochladen möchten. Beachten Sie dabei die angegebenen Größen- und Formatvorgaben. Wenn Ihr Video das Größenlimit übersteigt, können Sie dieses komprimieren. Dafür eignet sich beispielsweise die Open Source Software Handbrake. Geben Sie einen Titel für das Video an und die Namen der vortragenden Personen. Unter Mehr anzeigen können Sie das Datum und die Uhrzeit festlegen, die beim Video angezeigt werden. Während des Uploads sollten Sie diese Seite geöffnet lassen. Anderenfalls bricht der Upload ab. Je nach Größe des Videos kann der Upload bei einer langsamen Internetverbindung einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn die Fortschrittsanzeige des Uploads vollständig durchgelaufen ist, wird ein Häkchen angezeigt. Der Upload ist nun erfolgreich abgeschlossen. Klicken Sie anschließend auf Video hinzufügen. Das Video ist bereit für die Übertragung. Sie können währenddessen ein weiteres Video hochladen oder die Seite wieder schließen. Laden Sie die Seite mit F5 neu, um den aktuellen Status des Videos zu sehen. Dieses wird nun verarbeitet. Sobald die Verarbeitung des Videos erfolgreich abgeschlossen ist, sehen Sie ein grünes Häkchen in der Spalte Status. Das Video ist nun für Sie in Ihrer LectureTube-Serie verfügbar. Mit einem Klick auf den Button LectureTube LTI Serien – Aktivität zum Kurs hinzufügen, können Sie die LectureTube-Serie in Ihrem Duwel-Kurs einbinden oder die Videos einer bereits eingebundenen Serie aufrufen. Mehrere Informationen zum Einbinden Ihrer Videos in Tuvel finden Sie in der Anleitung LectureTube – Serien und Episoden in Tuvel einbinden. Viel Erfolg beim Hochladen Ihrer Videos wünscht Ihr LectureTube-Team.